Für sieben Tage werden wir die schottischen Highlands mit dem Wohnmobil erkunden und dabei viele Wandertouren und atemberaubende Sehenswürdigkeiten besuchen. Unser Weg führt uns von Edinburgh vorbei an dem See Loch Lomond zu dem Fischerdörfchen Melek, von wo aus wir mit der Fähre auf die berühmte Isle of Sky übersetzen werden. Falls ihr wissen wollt, was wir dabei alles erlebt haben, dann seid ihr hier genau richtig. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Wunderschönen guten Morgen Die zweite Nacht haben wir hinter uns gebracht Haben schon schön gefrühstückt Die Nacht auf dem Campingplatz war sehr angenehm Wir hatten auf jeden Fall eine warme Dusche Ein sauberes Bad Platz zum äh, Abwaschen des Geschirrs Und ähm, Heute ist der Nico mitfahren dran Aufgeregt Nico ist ein bisschen aufgeregt ja, Aber das kriegen wir schon hin und Das kann schon schief gehen. Jetzt geht's zur Fähre, mit der wir dann auf die Isle of Skye übersetzen. Melek, das Fischerei- und Fährendorf an der Westküste Schottlands. Von hier äh, werden wir gleich auf die Fähre gehen. Und auf die Isle of Sky übersetzen. Das ganze Dorf hier hat ungefähr 900 Einwohner. Also ist klein und schnucklig, aber auch sehr schön. Es gibt eine kleine Planänderung. Also wir haben leider nicht reserviert für heute. Deswegen haben wir keinen Platz mehr bekommen und können erst morgen übersetzen auf die Insel. Ja, jetzt... Ähm, Alternative wäre natürlich gewesen, wir fahren rüber. Das wären jetzt aber auch noch mal vier Stunden Fahrt. Und äh, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, erstmal hier zu bleiben, die Fähre morgen zu nehmen. Und ähm, ja, machen uns jetzt noch mal einen kleinen Plan, was wir dann heute machen. Wahrscheinlich eine kleine Wandertour. Aber erstmal geht's in den Pub. Was sich die anderen nicht getraut haben, dass ich jetzt Haggis. Wir sitzen in einem schottischen Pub, trinken irisches Bier, ganz, ganz übel. Ähm, nee, aber wir sind in Schottland, da muss man Haggis mal probiert haben. Let's go. Was in, ist denn Haggis? Keine Ahnung. Ja, äh, in Soll knackig ähnlich knackig. schmecken wie Blutwurst. Ich werde später dazu mehr sagen. Tschüss und mit der Faust rein. So, der Michi hatte ganz schön mit seinen Krabben zu kämpfen. Ich zeige euch mal kurz das Schlachtfeld, was er hier hinterlassen hat, auf dem Tisch. Mhm. Jonas ist fast blind geworden dabei. Voll in die Fresse rein, ey. Wie waren das Haggis? Richtig gut. Also, wenn ihr vom Land seid und äh, frisch gemachte Blutwurst kennt, ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Relativ scharf angemacht mit Pfeffer, aber es gibt äh, Steckrüben und Kartoffelpüree dazu gut. Da viele Reisende hier in Melek ihre Fahrt mit dem Jacobite Steam Train, der aus den Harry Potter Filmen als Hogwarts Express bekannt ist, beginnen, gibt es hier natürlich auch einige Harry Potter Souvenir -Shops, die wir uns nicht entgehen lassen wollten. Anschließend ging es los mit unserer ersten Wandertour. Den wir uns jetzt mal ein bisschen versorgt haben, sind wir jetzt raus aus Melek gelaufen. Mal ein bisschen rein ins Inland. Das ist auch der erste Tag, wo wir uns endlich mal ein bisschen mehr bewegen und äh, nicht die ganze Zeit nur im Wohnmobil sitzen. Und ja, deswegen können wir das jetzt hier gerade erstmal mal richtig gut genießen. Also es ist ja bekannt, dass Schottland viele Seen hat. Ja. Aber wir sind jetzt gerade an einem See angekommen. Drumherum nichts. Ja, nur diese Gestein und schaut euch jetzt mal diese idyllische Landschaft an. Wir haben hier ein wahnsinniges Panorama, ja, ihr seht es ja noch mit dem See im Hintergrund, aber der Boden auf dem wir laufen, der ist durch die Regenfälle in den letzten Tagen so durchweicht, dass es gleicht hier eigentlich fast eine Sumpflandschaft. Meine Füße sind schon wieder klitschnass, könnt ihr euch das hier mal angucken. Ja. Seht ihr hier überall die feuchten Stellen? So ist das eigentlich hier überall. So, auch der dritte Tag neigt sich dem Ende. Ja, wir sind jetzt noch mal kurz runter an den Strand gegangen, haben uns hier die Campingstühle mitgenommen und äh, das Wetter ist bombenmäßig heute. Guckt euch das an, wir sitzen perfekt ja, und warten jetzt eigentlich nur noch auf den Sonnenuntergang. Und wenn das passiert ist, geht einfach nur noch zurück in den Camper, kurz duschen, essen und dann auch schon ab ins Bett. Morgen! Also, unser Tag hat nicht ganz so wie geplant angefangen. Wir waren gegen halb neun am Hafen und wollten gerade auf die Insel übersetzen. Und da dachten wir, holen wir doch vorher noch mal schnell ein Käffchen. Da sind Michi und ich noch mal losmarschiert und die nette Dame in dem Coffeeshop hat einfach 25 Minuten gebraucht für den Kaffee, so dass wir einfach die Fähre verpasst haben. Ja. Nico und Jonas sind jetzt schon mit dem Wohnmobil auf der Isle of Sky und wir durften jetzt noch mal drei Stunden warten und nehmen die nächste Fähre. Trotz des Missgeschicks hatten wir einen echt coolen Morgen. haben ähm, habe spontan noch ein Käffchen getrunken auf der Terrasse, lecker gefrühstückt. und Jetzt freuen wir uns aber natürlich, dass es mit drei Stunden Verspätung dann endlich Richtung Isle of Sky geht. Sind wieder bei den Jungs. Die Fernfahrt gut überstanden. Sind wieder bei unserem Wohnmobil und jetzt geht's auch zum nächsten Point. Äh, ja, wir haben einen halben Tag jetzt wieder verplempert, aber es gibt glaube ich Schlimmeres. Also jetzt erstmal zweieinhalb Stunden Fahrt und hoffentlich spielt das Wetter noch mit und dann werden wir heute Abend eine schöne Aussicht haben und die Isle of Sky schön genießen können die nächsten drei Tage. Wir haben uns jetzt fertig gemacht für die nächste Wanderung und zwar geht es zu dem Leuchtturm. Neast Point heißt der und ihr seht selbst, das Wetter ist sehr bescheiden, es ist äh, sehr neblig und immer wieder kommen hier richtig heftige Regenschauer runter. Ganz so schlimm ist es auch nicht, ehrlich gesagt. Es ist kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Bekleidung. geht wieder los, wie es gestern aufgehört hat, Schuhe klitschnass, Socken nass, sumpfiger Boden, aber geil ist es trotzdem. Wir sind hier an einem Haus vorbeigelaufen, wo draußen der Kühlschrank steht und es hier Sachen zu kaufen gibt, auf Vertrauensbasis und wir haben uns eine schöne Auswahl von Kuchen, äh, Kuchenteilchen, möglichen. Pizza, Pocaccia und eine Marmelade mitgenommen und das gibt jetzt eine schöne Brotzeit. So, wir sind jetzt am East Point angekommen. Wenn ihr mal nach hier hinten guckt, ja, da ist der Leuchtturm. Das Wetter hat zum Glück ein bisschen aufgeklart, sodass wir jetzt auch ein bisschen bessere Sicht haben. war ganz hoch auf den Vorsprung hochgeklettert und jetzt ganz oben mit bestem Blick auf den Leuchtturm. Der 19 Meter hohe Leuchtturm wurde 1909 in Betrieb genommen. Mittlerweile ist er unter Denkmalschutz gestellt und zu Recht Anziehungspunkt für viele Reisende. Der Blick auf den Turm auf dieser kleinen Halbinsel mit den steilen und hohen Klippen ist einfach mega beeindruckend. Also, wenn man nach Schottland fährt, muss man sich auf Regenwetter einstellen. Aber egal wie das Wetter ist, wenn ihr hierher kommt, es lohnt sich immer. Also allein diese Aussicht, wenn man diese Klippen sieht, ja, diese pure und raue Natur, das ist der absolute Wahnsinn. Und auch bei Regen, ihr seht selbst Poncho drüber, dann läuft es. So, zurück im Wohnmobil. Wir sind vorhin nur noch aus dem Regen geflüchtet und sind wieder weitergefahren. Wir sind jetzt kurz vor Old Man of Stir. Darauf freue ich mich persönlich ja richtig. Und ähm, es regnet immer noch. Aber Nico und Michi sind wieder ganz fein am Kochen. Hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Erzähl mal Michi, was ist denn das? Das ist so ein bisschen ein selbst improvisiertes Spaghetti Carbonara. Wir haben Zwiebelnknoten auch angeschwitzt mit Bacon. Jetzt kurz aufkochen lassen mit Sahne. Salz, Pfeffer und jetzt mischen wir das Ganze mit Spaghetti. Dann wird hoffentlich lecker. Sehr gut, hier steht der Rest. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz unsere Aussicht heute. Haben direkt an dem See geparkt. Jetzt heißt es erstmal guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um den nächsten Teil nicht zu verpassen.